Handelsgesetzbuch. Tom ist Kaufmann. Er muss täglich viele Belege bearbeiten. Rechnungen, Briefe, E-Mails, da sammelt sich einiges an. Er fragt sich, wie lange er diese Unterlagen eigentlich aufbewahren muss. Maria zeigt ihm das Handelsgesetzbuch. Das Handelsgesetzbuch HGB ist eines der wichtigsten Gesetzbücher für Kaufleute. Das HGB regelt zum Beispiel die Buchführungspflicht. Jeder Kaufmann ist verpflichtet, seine Geschäfte in Büchern aufzuzeichnen. Es beschreibt auch die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Im Paragraph 257 liest Tom nach, Unterlagen sind zehn Jahre aufzubewahren. Tom beschließt, das HGB nun ganz genau durchzusehen, um über alle Regelungen in Zukunft Bescheid zu wissen.